Wie kam es zu dem aktuellen Krieg in Afrin? Wenn man den aktuellen Krieg in Afrin in Betracht zieht, müssen wir ein bisschen kurz in den Hintergrund kommen. Wie ich vorhin erwähnt habe, kurz ist geteilt worden, entgegen des Slogans der Alliierten von Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es entstand ein Staat <lacht> namens Syrien, was die Gemeinsamkeit zwischen der Einwohner oder der Bewohner oder der Menschen in dieser neu entstandenen Grenze nicht entsprach. Wir haben in Deutschland einen sehr bekannten Satz von einem sehr bekannten Menschen. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. In den letzten 70 Jahren diesen Staat, ist dieser Staat nicht zusammengewachsen, weil nicht zusammen gehörte. Wir haben in Syrien die Situation, dass mehrere Völker, mehrere Gruppierungen, mehrere Richtungen in differente Richtungen gegangen sind und ihren Schicksal, ihren Wege, auch unterschiedlichen Wege aufgeschlagen haben. In Syrien sind zwei Besonderheiten, was Kurden anbetrifft. Das Syrisch-Kurdistans oder was die Kurden Rojava nennen, der Westen heißt es übersetzt, genauer gesagt rojava kurdistan das Westen Kurdistans. Und Kurden-Syrien. Kurden-Syrien sind wiederum in mehrere Problemen entstanden. Das erste war Saladin der Kurde, der mit, seinen gegen, mit seinem Kriege gegen die Kreuzzüge durch den Löwen Richard Löwenherz, bekannt wurde, der Edle, der Ritter Saladin, der war Kurde. Und er hat in seiner Armee viele kurdische Stämmen und Krieger mitgenommen. Diese Kurden, die bewohnen ein großes Teil Syrien, was Damaskus angeht, die Grenze zum Küstenbereich, ganz bekannt ist der kurdische Berg Jabal el-Akrat, das war die erste Welle, wo Kurden in Syrien ausgewandert sind. Die zweite Welle kam mit der Entstehung des Osmanischen Reiches, wo viele als Diener des Staates, als Gouverneure, als Offiziere, als Gelehrte in dem Nahen Osten sich verteilten und ansässig wurden. Aber auch manche Stämme, die Aufstand versuchten gegen das Osmanische Reich, wo die ins Exil Geschickt worden. Das reichte dann von Tripoli, Libyen bis Syrien, Damaskus. In moderner Zeit sind viele Kurden aus ihrem angestammten Kurdistans, Syrien, nach restlichen Syrien ausgewandert. Begründet durch die Arbeit, durch den neu entstandenen Staat mit den neuen staatsdienlichen Möglichkeiten, also Polizei, Beamten, Ingenieure und so weiter. Ganz Besonderes, warum Kurden ihre Gebiete dort verlassen haben, war die Repressalien des syrischen Staates. Der syrische Staat hat im Grunde das fortgeführt, was Kamal Atatürk in der Türkei gegen die Kurden begonnen hatte. Also Aberkennung der Staatsrechte, Aberkennung der Staatspflichten, Verbot der kurdischen Sprache, Verbot der Bildung, sodass die Kurden gezwungen waren, ihr Gebiet zu verlassen. Nun entstand eine neue Situation. Der Krieg ist von den Arabern selber oder die anderen Bestandteile des syrischen Staates entstanden. Was dazu führte, dass das Gebiet der Kurden seinen eigenen Weg suchte, seinen eigenen Schutz suchte. Und so hat er sich in seinem Gebieten neue Strukturen aufgebaut ein sogenanntes Kantonatsystem eingeführt. Dieses Kantonatsystem, diese Sicherheit, die der Menschen dort genossen, führte dazu, dass die ausgewanderten Kurden in anderen Teilen Syriens zurückgekommen sind. Und somit haben wir eine neue Entstehung in den Gebieten der Kurden. Und zu diesen Kantonaten gehören drei Kantonate. Das Vorbild war, glaube ich, Deutschland nach dem Ländersystem. Also eine Ergründung, eine föderale Strukturen Nordsyrien. Das ist Afrin-Kantonat, Kobane und al jazeera al jazeera heißt, bedeutet so viel die Insel. Das bedeutet das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Deswegen nennt man die auch Insel. Diese drei Kantonate, diese drei föderale Strukturen gründeten zusammen ein Zivile Verwaltung. Und diese zivile Verwaltung hat enorme kulturelle, politische, wirtschaftliche Fortschritte vorzuweisen. Sie hat sich geschützt gegen Islamisten. In den ganzen Kriegjahren kein einziger Islamist, kein einziger Al-Qaida, kein einziger der IS konnte einen Meter in dem Gebiet der Kurden eindringen, in Afrin. Und Afrin konzentrierte sich auf die Bildung. Es wurde eine neue Universität gegründet, die Universität von Afrin. Es wurde ein gewisses äh, kulturelles Leben, Musik, Schule. Kein einziger Tag ist die Schule geschlossen worden. Und dieses Aufbau, diese neue politische vordenkende Lage, ist ein Dorn im Auge des türkischen Staates. Der Türkenstaat hat ein Prinzip. Und dieser Prinzip, jegliche Möglichkeiten einer Entstehung einer kurdischen, kurdistanischen Selbstverwaltung in Keim zu ersticken. Das heißt, wenn die Kurden in Deutschland eine kleine Autonomie in irgendeinem Dorf in Schleswig-Holstein von der Bundesregierung bekommen würden, wird die türkische Armee in Deutschland einmarschieren, um die Kurden dort zunichte zu machen. Das ist der Grund. <lacht> Nun, wir haben eine Situation seit sieben Jahren. Afrin hat nie einen Angriff gegen irgendeinen geführt. Die ist immer angegriffen worden. Die ist von der IS angegriffen worden, von den Al-Qaida angegriffen worden und von Terroristen der Freien Syrienarmee. Diese drei. Komponente, also Al-Qaida, der IS und Terroristen der Freien Syrien-Armee, die übrigens ihre Frauen und Kinder in Damaskus und anderen Städten verließen, um gegen die Kurden zu kämpfen, auf Seiten des Türkenstaates. Die Türkenarmee hat gemeinsam mit Putins Russland ein Deal abgeschlossen, in dem afrin angegriffen wird. Aber mit welchem Ziel? Das Ziel ist ganz einfach. Die Kurden in Afrin durch eine ethnische Säuberung, durch eine demografische Veränderung, das Gebiet kurden Kurdenleer zu vollenden und dafür die dreieinhalb Flüchtlinge Araber in Syrer, die in der Türkei sind, dort umzusiedeln. Und nun die große Gefahr besteht heutzutage, dass Al-Ruta, Damaskus, dort werden jetzt die evakuierten, deportierten Menschen von dem Gebiet in Afrin umgesiedelt. Das ist ein großes Hindernis, was da gelaufen ist. In 50 Tagen hat die Welt geschwiegen, was da in Afrin passiert ist. Aber was ist passiert in Afrin? In Afrin hat die zweitstärkste NATO-Armee, die Türkenarmee, zumindest was ihre Infanterie angeht, soll über 700.000 Soldaten haben, mit Panzer, Artillerie, Raketen, Spezialtruppen und ihre 30.000 Söldner des äh, arabischen Syrer, also der äh, äh, Freien Syrien-Armee, der Al-Qaida und der I Reste der IS. Diese Söldner, die arbeiteten für 300 Dollar alle zwei Wochen. War denn klar? Kommst du zwei Wochen, gehst in den Krieg und in diesem Krieg, was du nimmst, ist deine Sache. Kurdische Frauen, Mädchen, was du magst. Zwei Wochen kriegst du dein 300 Dollar, wenn du magst, kannst du auch deine Freunde mitbringen. Diese Söldnerarmee, bewaffnet, unterstützt von einem massiven, kräftigeren, starken Mann, Putin, der durch folgende Taten bekannt geworden ist. Erstens, er hat den Luftraum der türkischen Armee freigegeben. Somit hat die türkische Luftwaffe permanent 55 Tage lang Afrin bombardiert. Mit Afrin meine ich nicht, nur die Stadt Afrin, sondern das ganze Gebiet Afrin. 55 Tage permanent Bombardierung, Bombardierung. Putin hat seine Soldaten, die in Afrin stationiert waren, nach einem Abkommen mit den Volksverteidigungseinheiten der Kurden, Zwecke der Schutz der Kurden, hat er die abgezogen. Und er ließ aber seine Kriegskorrespondenten vor Ort. Diese Korrespondenten hatten nur eine Aufgabe, Informationen zu sammeln und Putin und Erdogan, und Staat zu übergeben. Damit ist nicht genug. Am Ende hat Putin die Hilfe für den Afrin untersagt. Selbst die humanitäre Hilfe wurde untersagt. Wurde verboten. Ein Volk, das alleine gelassen wurde, alleine steht mit dem Rücken zur Wand, 55 Tage sich zu verteidigen, hatte keine Chance mehr. Entweder Afrin wird platt gemacht, zerstört oder er muss aufgeben. Nun haben wir eine Situation von der ersten demografischen Veränderungen, Das heißt, die Rückkehr der Kurden aus dem Rest Syrien nach Afrin, nach 30 Jahren lang, die übrigens nur mit ihren Gedanken, mit ihrem Koffer zurückkamen. Mehr hatten die nicht. Aber die haben wieder aufgebaut. Aber kam noch ein zweites Problem dazu. 600 bis 700.000 arabische, syrische Flüchtlinge haben in Syrien ihre Zufluchtort gefunden. Flüchtlinge aus Aleppo, Idlib, Hama, Homos und der Rest von Syrien sind nach Afrin gekommen, seit sieben Jahren leben in Afrin und beschützt von Afrin. Diese Flüchtlinge, deren Angehörigen der FSA und alle anderen haben Afrin angegriffen. Und mit der demografischen und Genozid, mit den ethnischen Säuberungen des Gebietes, hat der Türkenstaat mit Putin gemeinsam eine Sache erreicht. Die unüberbrückbare Feindschaft, Hass zwischen den Völkern. Es ist absolut kein Vertrauen mehr zwischen Kurden und Araber. Die Araber, die jetzt mit der Türkenarmee reinkommen, gestern demonstrieren die in Afrin und schreien Syrien, Türken eins. Damit ist nicht genug. Es ist nicht genug, dass du deine Panzer, deine Flugzeuge, dein alles einsetzt, sondern das hat nicht gereicht, weil die es nicht geschafft haben. Dann fingen die auch einen psychischen, moralischen, kulturellen Krieg gegen Afrin zu führen. Was war der Dorn im Auge? Die Gleichberechtigung der Frauen mit den Männern, die zivile Infrastruktur, die gebaut wurde, die Universität. Auch Krankenhäuser wurden angefangen zu bauen, wurde angefangen großzuziehen. Die Bildung wurde im Fokus gestellt. Die Menschen konnten miteinander leben und arbeiten. Araber, Kurden, Armenier, Turkmenen. Turkmenen haben wir in Afrin nicht. Diese alle Menschen, die zusammen in den letzten sieben Jahren zusammengelebt haben, das ist, passt nicht in das Konzept des Türkenstaates. Dass nur ein Türke gibt und die Welt ist sein Diener. Somit hat man die Religion ins Spiel gebracht. Es wurde eine Fatwa, ein religiöses Urteil zugunsten der Aggressoren, zugunsten des Türkenstaates herausgegeben, unterschrieben. Viel, viel dramatischer und viel interessanter ist, dass hier in Deutschland vom deutschen Boden in deutschen Moscheen, die von Türken betrieben werden, insbesondere von DITIB, die von Fördergeldern unseres Staates auch lebt, dass aus diesem Moscheen abends vor dem Krieg Surat al-Fatah, das heißt die Eroberung, laut gebetet wurde. Betet für unsere Soldaten, für unsere türkische Soldaten in Afrin, dass die al fat die Eroberung. Als diese türkische Soldaten einen Heidenkrieg erobern. Und Fatwa, herausgegeben. Was heißt denn Fatwa im Krieg? Fatwa ist ein religiöser Urteil über die Zuständigkeit und das Verfahren mit dem Feind, in diesem Falle nicht muslimischen Feind, zu machen sind. Frauen zu versklaven, alles Eigentum zu benutzen, mobile, immobile Eigentum gehört es dir, und die Menschen zu schlachten, wie du willst. Da sind alle frei, Vogel. Dieser Zustand, dieser psychologische, religiöse Krieg des Türkenstaates, vertreten durch seinen islamistisch-nationalistischen Erdogan-Präsident, unterstützt von den religiösen Würdenträgern des Türkenstaates, die auch. In deutschland agiert haben haben eine atmosphäre geführt dass dort der kurde in afrin kein mensch ist und kein mensch heißt du kannst mit ihm machen was du willst heute hat diese situation zur flucht von mehr als 150.000 menschen geführt diese 150.000 menschen die jetzt in der Umgebung von Afrin leben, das heißt genau zwischen Aleppo und Afrin, in Regierung kontrollierte, kontrolliertes Gebiet, dort sind die auf der Straße. Dort sind die in Zelten. Sie sind froh, wenn sie Zelte bekommen. Dort sind die die Kälte und die Hitze ausgesetzt. Krankheiten, Armut, Hunger und alles was man damit rechnet, denen ist auch die humanitäre Hilfe untersagt. Auch mit der Gefahr hin, dass ich zurückkomme, werde ich umgebracht. Haben viele beschlossen, nach Hause zurückzukommen. Aber was ist da passiert? Drei Kilometer von der Grenze Afrin wurden die angehalten von Terroristen des Freien syrien armee Terroristen der Al-Qaida Syriens und Terroristen der IS. Eins muss man noch wissen, der IS dort sind zwei. Es gibt auch Türken-IS. Da sind IS-Terroristen mit türkischen Staatsbürgerschaft. Diese Konglomat verhindert die Menschen, dass sie nach Hause zurückkommen. Warum? Ganz einfach. Die, als man in Afrin reinkam, also nicht nur in der Stadt, sondern in den Dörfern, das Erste, was man gemacht hat, die Menschen deportiert, umgesiedelt, kaserniert. Die Häuser, die leer geblieben sind. Nachdem man ein paar Videoaufnahmen von einigen Bewohnern aufgenommen hat und denen erklärt hat, vor laufender Kamera, ach, wir sind nur da, um euch von der PKK-Terroristin zu befreien. Danach sofort fing die Plünderung, aus, die Plünderung an. Häuser wurden geplündert, Tiere wurden geschlachtet, Landwirtschaftsmaterial wurde mit Gewalt genommen, Besitzer wurden umgebracht und der Rest der Menschen sind nahe der türkischen Grenze in leerstehenden Dörfern unter Kontrolle gebracht worden. Und was ist mit deren Häusern? Die stehen doch da leer. Da hat man die arabisch-syrische... Flüchtlinge aus der Türkei reingebracht. Und jetzt ist man dabei, die Menschen aus Al-Ruta-Gebiet, also aus der Nähe von Damaskus, dort umzusiedeln. Was hat der Türkenstaat damit zu tun? Warum macht er das? Weil er nicht will, dass eine zivile, demokratische, gesellschaftliche Struktur dort entsteht, die unter dem Namen Kurden ist. Das ist warum die Türkei den Krieg beginnt und das ist warum die Türkei diesen ganzen Krieg geführt hat.